So, hallo, ich bin der Luis und ich koche heute mit dem, mit dem Justin, mit meinem Lösel. Und äh, wir zeigen euch heute mal, wie man eine ordentliche Karottensuppe macht. Karotten-Kokossuppe, um es anders zu sagen. Und na, ja, fangen wir mal an. Als allererstes Hände waschen. Ganz wichtig, dass man wegen Corona natürlich immer Hände wäscht. So. So, dann nehmen wir uns eine Schüssel. Na gut, dann will die halt nie. Dann nehmen wir eine andere, tun da ein bisschen Wasser rein. Mhm. So, dann tun wir die Karottenwaschen. Kannst du mal alle hergeben. So. schön. Danke. Vielen Dank. Sehr ja nett. So. Gut, das Reinen. reicht? Ne, das, nee, das, reicht. Ja, das reicht, das reicht, alles gut. So. So, willst du die schneiden? Oder ja, kann ich schälen? machen. Gut, dann stell dich mal hier hin und nimm mal ein süßes Messer hier. Achtung, scharf. Ach ne, erstmal schälen. also genau, nee, nein. Erstmal erst erst die Enten ab, absäbeln dort. Vom Aal. So. Dann genau. schälen. Dann mit dem Schäler schälen. Bisschen mit der Karotte passiert. Sieht ein bisschen komisch aus. Das sieht also wie ein Hexenfuß. <lacht> hier ist noch Erde dran. Gutes Zeichen. Hast du schon mal eine Karottensumme gekocht? Äh, nö. Nee, das du wärst so oder was? Nö, ist schon, das mal ist eine that. schon mal eine gegessen? Ja. Na, das, das ist ja gut. Also so, die, die sind nicht alle geschnitten. Genau, jetzt müssen wir die Bossen alle schälen. schon mal alle Karotten geschält. So. Oder die muss noch. Geht's? Ja, geht. Ich so. Jetzt ja, danach natürlich ganz wichtig, Platz aufräumen, weil sonst ist natürlich ziemlich kalt nicht. hier steht da unten. unaufgeräumten Arbeitsplatz geht natürlich nicht. ne? So, was machen wir als nächstes? Ein Lauch. Zwiebeln. Auch. Genau, Zwiebeln. Zwei, oder? Hm, genau. Jeder eine. Hier. Boah. Halleluja. Alles klar. Kriegen wir hin. Das ist ein bisschen groß, das Messer, oder? Ja, das ist wirklich ein bisschen groß. Und scharf vor allen Dingen. So, aufpassen. So. Oder? Hast du? Ja, fertig. Gut, hat man das schon mal geklärt. Dann den ganzen Aal wegräumen. Und rein da. Ab in, ab in den Müll. So, Netze in kleine Würfel schneiden. Würfel? Genau. Das bedeutet, erstmal in Scheiben schneiden und dann in Würfel schneiden. Ja, so ein kleines bisschen, oder? Oh, da muss da da, da, da muss ich emotional werden. Oh. Halleluja. Uiuiui. Ja. Das zübelt ordentlich. Ne? Boah, boah, oh mein Gott. Muss, <lacht> jetzt musst du mal auswaschen, sonst, ja. wenn es nicht geht. Dann alles erstmal hier mit dem Messerrücken auf einen Haufen streichen. So, währenddessen wir jetzt gleich was machen. Was denkst du, was kommt als nächstes? Hängt ähm. mit K an, hört mit Noblauch auf. Ein Knoblauch. Richtig. Boah, ja, sehr so. schwer. So, den tust du jetzt einmal hier einmal absäbeln. Machen wir. Währenddessen tue ich schon mal die Butter so. in dem Aal hier drin. Das brauchen wir nicht mehr, oder? Ne, ja, das kannst du auch nur Seite legen. So, jetzt nimmst du dir eine so eine Zelle hier raus. So. Ach komm. Komm raus. Na komm. So, jetzt tust du die wieder runter schälen, nimmst du da am besten das kleinere Messer dafür. Das große das wird, ein bisschen, wird ein bisschen schwierig. Jetzt äh, Butter nehmen und die hier rein tun. Nehmen wir uns mal einen Löffel hier raus. Ich weiß gar nicht wie viel Butter ich nehmen soll. <lacht> Einfach reinhauen oder was? Na wollten die, warte mal, das ist zu viel. Warte mal. Wir nehmen so nehmen, nehmen eine kleine Ecke hier. So, es gefährt. Na komm, geh rein. Na komm. Oh, ich hasse es. Du musst ja, ist mir. Jetzt fällt der Löffel doch rein. Oh. Es ist schlimm hier. Ja. So Luis, es gefährdet. Gut. Jetzt die Enden abschneiden, ne? Äh. Genau. So, wie funktioniert denn das hier? So, welches ist denn das hier? Oh uh, nee. Stopp. Wie geht denn dieses dämliche Induktionsfeld hier? Welches ist denn das jetzt überhaupt? So, das läuft jetzt da. Knoblauch hast du geschält. Knoblauch ist hier. Genau. Dann tun wir jetzt hier. Und wie bist du dein kleines Wetter? Mit oh dem, mit das Messer, das hier in so. Fingerdicke Räusche schneiden. Ja. So. Und dann kann man die ja theoretisch auch schon mal. Wir tun die einfach mal alles in eine Schüssel rein. Haben ja genug Schüsseln hier. Ich mach weiter, tust du sie rein. So, warte, genau. Na komm. So, die haben wir jetzt in einer Schlüssel drinne, die können wir also wieder hier rüber stellen. Achtung. So, jetzt gucken wir mal hier drum. Irgendwie tun da nichts passieren. So, genau, also wenn die Butter dann hier zu laufen, komplett zu laufen ist, nehmen wir uns dann die Zwiebeln, tun die so rein, tun die anschwitzen, geben noch ein bisschen Curry dazu und Honig. Dann lassen wir das mal so ein bisschen halt anschwitzen. Dann kommt später die Karottenwürfel äh, dazu und ja, dann tun wir das dann später mit einer Brühe, die hier steht, äh, ablöschen, mit einer Rinderbrühe. Genau, dann kommt Salz, Pfeffer rein und ein Lorbeerblatt und dann köcheln lassen, würde ich sagen. So, dann hauen wir gleich mal die Zwiebeln rein, ich würde sagen sogar schon jetzt. Ja, aufpassen, dass wir am besten keine Leben fliegen, wenn wir das so machen. Achtung, ich komme auch. Oder? So, Achtung. Ja, das, au, ha, pet. Was denn? Achtung, ich hier schon wieder. Die lachen uns aus. Das geht so gar nicht. Was? Naja, Weil zu Hause sind wir ja meistens nur alleine. Da kommt ja richtig viel raus hier. Achso, gut. Dann schätze ich. So. Achso. Meins, ähm, ja, ich habe viele eigentlich, der, der am meisten alt. ist es Nudeln, dann, ja, so, was ich dann. sehr mag sind Blinsen, die sind sehr lecker, vor allem wenn es mein Vater selbst macht. Blinsen oder Linsen? Blinsen oder Blinsen. Linsen? Le, Linsen? Ne, Blinsen. Blinsen. Blinsen. Ah, die Eierkuchen. Ja, genau. Ah, genau okay. die. Ja, die sind lecker. Kann man, ja. Der kann man schon essen. Ja, die schmecken. Jetzt Curry rein. Englischer Curry. Ich hoffe, dass ich mal nicht so viel rein tue, weil sonst... Soll ich was mit helfen? Umreißen oder so? Ach, äh, so kannst du theoretisch machen. Ja, da muss sowas was rauskommen hier. Ja, komm. Okay. Ich dachte das war ein bisschen viel hier, aber anscheinend auch nicht. Na, für die Liebschers und für alle, die hier mit da sind. So. Na, na, für Robert, der Kameramann. Na, meine Freundin, die Lea. Und dann noch die Katja. Der Ritzer, die Und, und ihr zwei. Ja. So. Und jetzt kann ja theoretisch schon die Rinderbrühe rein, oder? Rühren. Gut. Ja. Riecht auf jeden Fall nach Curry schon hier, intensiv. So, jetzt rein, oder? Du tust du einfach, einfach reingeben. So, jetzt können wir wieder ins Umschalten. So. So, was kommt als nächstes? Was denkst du? Ähm, keine Ahnung. Das war noch ein Lorbeerblatt dazu. Eins. Eins? Genau. Nicht zwei, eins. Da. Dann, was doch bei jedem Gericht nie fehlen? Pfeffer und Salz. Pfeffer und Salz, richtig. So, also, ja. das, das Pfeffer. ist Pfeffer und das ist Salz. Genau. So. Reicht? Gut. So. Das stinkt irgendwie Pfeffer. Ey. Okay. So. Jetzt köcheln lassen. Was machen wir jetzt? Warten. Ach stimmt, den Ingwer hab ich schon vergessen. Ach, oh. das ist ja natürlich wieder schlimm. Verdammt, verdammte Axt. Schüssel weg. Schlüssel weg. Einfach den Knoblauch vergessen. Einfach, einfach rein in den Auer. Ja. Ich sag's dir extra noch. Ja, ja. hast du erst, aber erst gerade eben gesagt. Ja. Mensch. Soll ich noch mehr nehmen von Ingmo? Oder reicht das dir dann? Das sollte theoretisch reichen. Wie? Schälen! Ah! Ja, das ist ein bisschen zu spät. Irgendwo rein. Den Ingwer am besten auch vorher schälen, ne, weil nachher ist das ein ziemlicher Sackgang, den dann so zu schälen. Ja, was soll denn das? Ja, ich werde bedroht. Hilfe, Hilfe. Und hier oben geht er. Oh Gott. Oh. Ha mal, ne an, zieh mal an. Ach mal. Goldenen Handschuh, der eigentlich grau ist. So, Achtung, Wasserdampf, heiß. Jetzt probieren oder was? Aber Ja, ach so, ja, ja, also hätte ich also hätte ich jetzt so gemacht. Hätte ich mir das gerne gesagt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall heiß. Hm? Geht eigentlich? Das ist, ist gut. Also Salz ja. fällt auf jeden Fall nie. Nee, das, da ist genügend drin. Hm. Pfeffer könnte noch ein bisschen rein. Zum so Minimal. Nein, nein. Hab ich doch. Achso, hab ich gar nicht. Wollte ich eigentlich. Achtung, jetzt fällt rum. Ja, ist gut. Du brauchst bestimmt ne? versuchen. Mhm. Kannst du auch machen, wenn du willst? Ja. Ich bin jeder Früher? Ja, hab ich gar nicht gegessen. Gerade eine Suppe. War lecker. Das letzte Mal hab ich sie gegessen. Da war ich schon bei einer, mit meiner Noddy, mit meiner ungarischen Oma. In Prosen. In Wachanda. Und da sind wir. Ich war ein zu einem Tiergägel gefahren und da hatte ich ein bisschen Hunger und da gab es dann Karottensuppe auf dem Speiseplan und da dachte ich mir, probierst du jetzt mal. Und da fand ich es so relativ lecker und da habe ich mir zum Papa gesagt, du Papa, können wir da mal wieder mal Karottensuppe kochen? Und heute ist es soweit, mache ich es sogar selber. Mhm. Hast du das jetzt mal Karottensuppe gegessen? Weißt noch nie. Noch nie? Nee. Jetzt geht's aber los. Ja. Bin gekocht auch erst recht noch nie. Nee. Heute mache ich zum ersten Mal. Mit dir. Heftig. Zufall, ne? Ich denke nicht. <lacht> ah. Doch bei gefüllten Paprikaschoten, da ist es Paprikaschoten, die gefüllt sind. Mit Devsteck oder mit Hals. Kompots und. Paprika-Kartoffeln sind halt einfach nur Kartoffeln mit Wiener und Soße. Ah! Na, wir, ich habe halt bei einem Abend bei Luis gegessen. Ja und dann hat mir der Rizzo angeboten ungarisches Öl, Chiliöl. Und das habe ich, hab ich zu Brot. Und mein Mund, der hat. Das kann man nicht beschreiben, das hat so gebrannt. Hm. Boah, das ging überhaupt nicht. Dann immer wieder, wenn ich abends da bin, wird das mir immer wieder angeboten. Und ich, nee, ganz bestimmt nicht, das nehme ich nie an. Nee. Das war, das war schon ein Fehler. Das war, da waren wir auch noch jung, noch jung und knackig. Ja, jetzt sind wir richtig alt. Ja, ja richtig äh, alte, alte, Knacker sind wir jetzt. Genau. So. Mhm. Genau. Haben wir dann noch mal hier ein bisschen die Karottenwürfel kosten? Kann man machen. So, warte, hier. Na, ja, der, der Deckel, das geht ist da oben ist nie heiß, nö nö. Achtung. dann, Ah, heißer Deckel. Huch! Ganz ruhig. Der am besten nicht gerade. Oh Gott. So. der in? Ja. Achtung, der müsste heiß sein, ne? Also. Das ist bisschen heiß hart. auf jeden Fall. Aber nicht hart. Nee, die sind auf jeden Fall schon essbar. Also nicht mehr bis fest. Und so ein bisschen schon so schön, schön, schön, zart zum Kauen. Genau. So, was kann man da jetzt noch so schönes machen mit dabei? Keine Ahnung. Weißt du, wie lange wir warten sollen? Hm, naja, theoretisch eine halbe Stunde, aber. Da der so gerade nicht mehr da ist, würde ich sagen, Ruben, muss man dem mal anrufen, oder? Ja, lass mal machen. Na, gucken, dann, was er sagt. Na dann, muss man Rizzo anrufen. So. doch Rizzo? So. Und Dann mal gucken, ob er rangeht, ob er Zeit hat. So, Papa. Hi, Papa. Hier, ich bin hier gerade am Kratten zu so bekochen Und wie lange, wie lang brauchen die eigentlich jetzt? Bis sie fertig ist. Ich weiß ja nicht, wie groß sind die du die geschnitten hast. Probier einfach mal, wenn sie weich sind. Ja, haben gerade die, wir haben gerade wir haben, wir haben schon schön gekostet, die waren schon so ein bisschen so ein bisschen weich, waren sie schon. Gut, dann mach ganz einfach jetzt äh, das, was du noch dran machen willst. Ich denke mal Kokos wahrscheinlich, oder? Genau, Kokosmilch müssen wir dann dazugeben. Bisschen Sahne. halt mhm. Und als, drücken, als kleinen Tipp noch, mhm. du hast doch bestimmt die Möhren genommen aus also dem Kühlschrank, wo die wo das Grün noch mit dran ist, Das Karottengrün Richtig. Ja, das zupfst du da ab oben, machst du so 10 Stück, die du abzupfst um die Spitzen, uh -huh. wäschst sie okay, ab, okay. gibst sie mhm. noch mit kurz dazu und dann pürierst du Okay, mit den Karottenspitzen. Genau. Okay. Alles klar. Okay. Geht klar. Mit wem kochst du eigentlich? Na, mit dem Justin? Hallo? Spaß noch. Ja, danke. danke, ciao! ciao. So, Kritze haben wir gehört. Also, tun wir ein bisschen von den. Genau, warte, du den, mal den abzupfen. Jetzt kurz bitte. Ja. muss kurz hier den Müll wegräumen, damit wir auch Platz haben. einfach Ja, und, und darin. Machen. So, so da hat er noch gesagt: Sahne dazugeben. Und, und Kuckucksmilch. Kuckucksmilch. Kuckuck. <lacht> ja okay, also zehn Stück genau so zehn, ungefähr so zehn Stück so Gogus möchte erstmal schütteln so und dann aufmachen muss mal ja drüben auf so schon mal denken wir und da alles rein oh, gut erstmal Daddy das Handschuh holen 10. So. Jetzt auswaschen, oder? Genau. Jetzt erstmal abwaschen. Die kokosmisch rein. Da war der Deckel drin ne? So. Jetzt kannst du mir die Sahne, die du gerade dort schön festhält, kannst du mir <lacht> hergeben? Bitte schön. Danke. Mal mal kurz schütteln. So. Okay. So. so, sind jetzt abgewaschen. Gut, dann kannst du die Klemme dazu geben. Warte kurz. Du hast mal die Hälfte von der Sahne hier rein ungefähr. Ja. So. Ungefähr. Die Hälfte. Und jetzt die Blätter. Die Blätter dort rein tun, genau. So. So, dann können wir die Sahne dorthin stellen. Nehmen wir uns wieder Handschuhe. Den Deckel wieder drauf. Nee, Erstmal umrühren natürlich. Ganz, ganz vergessen. Umrührmeister. Umrühren. So. so, gut. Dann tun wir jetzt noch kurz ziehen lassen und dann tun wir sie prüren. Genau. gut sagen. Falsche Kamera. <lacht> <lacht> ja. Genau. So, dann tun wir die mal hier reingießen. Schalt fest. Mach das. Oh Gott. Mhm, ich merk's. <lacht> Gymnastik. Profi Profi-Köche. Gut. Also, was haben wir gemacht, weil wir das Ding jetzt hier pürieren müssen. Ist ja logisch, weil wir können ja das Ding mit den ganzen Zwiebeln und den ganzen Krotten-Dingern da drin essen. Heißt, wir hauen den alt in den Darmemix rein und dann tun wir das für zwei Minuten mal ein bisschen pürieren lassen und dann mal Essen? Würde ich sagen. Let's go. kokosuppe Gut, danke. Und jetzt umrennen, ne? Auf der Fünf wiederlassen? lassen? Aha, mhm. -Essig. ja. Okay, jetzt noch Apfelessig? Und kosten. <lacht> ein Slakko esse Slacko Essig rein. Slacko. Mhm. Ich schreibe weiter. Ja, kannst du machen. Oh. Huh. Mhm. Lecker. Boah. Na ja, alles gut. Ich würde eigentlich sorgen? Nicht schlecht. Das erste Mal. Schmeckt das ganz gut? Mensch, ich, ich, Diese kamera sei Drei Stück, das ist mir zu viele. Ganz ehrlich. Jetzt äh, schreiben wir uns ein bisschen was von der Erbsenkräse runter. Dann Nehmen wir die hier so raus. Wir nehmen uns. Da die das Messer. Wir tun uns da hier ein bisschen was absäbeln. Ja, aber natürlich noch so ich muss hier mal so hinlegen. Was können wir da rein tun? Dann noch ein bisschen von dem... Ja, aber also mal noch ab. Noch grün, genau. Hier. Ein bisschen was abmachen. Die Fliege ist halt die... Fliege kannst du mal die Fliege machen. Leise. Schön als Bündel lassen. In die Mitte rein. Jawohl. So. Karottengrün. Aus dem das, das. Auflegen. Und drüber. Genau. Und dann kannst du die Grüne noch mit reinstecken. Und die kleinste. Quatsch. So. Und dazu gibt's was? Brot. Kürbisbrot. <lacht> Kürbis. <lacht> äh, Kürbisbrot. Ach oh, Mensch, das Karottenbrot. Karottenbrot. Wusste ich da. So, <lacht> also das war unser Gericht, sage ich jetzt mal, unsere Kartoffel, äh, Kartoffel, Karotten-Kokossuppe, äh, die wir, denke ich, ganz gut zubereitet haben, geschafft haben ja. und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zum Zugucken, beim Zugucken, ja. ich hoffe, es war hilfreich, dass ihr es nachmachen könnt und ja. Jetzt lassen wir uns schmecken und guten Appetit. Ciao, euer Luis, Rizzo Junior und Justin.